Von einer Geraden kennt man die Punkte a, 6,0 und b, 3,6. Zeichnen wir zuerst das Koordinatensystem mit den Punkten a und b sowie der Geraden y gleich mx plus q. Diese Gerade wird im Punkt c mit der x-Koordinate 3 von einer Parabel geschnitten, deren Scheitelpunkt s in 5,3 liegt. Ergänzen wir die Skizze bei x gleich 3 mit dem Punkt c und zeichnen die Parabel mit Scheitelpunkt bei 5,3. Anhand der Skizze wird ersichtlich, die Parabel muss nach unten geöffnet sein. Berechnen Sie die Koordinaten des zweiten Schnittpunktes zwischen Parabel und Gerade. Gesucht wird der zweite Schnittpunkt hier als d bezeichnet. Zur Lösung der Aufgabe benötigen wir die Geradengleichung. Mit den Punkten a und b lassen sich Steigung m und y-Achsenabschnitt q berechnen. Die Geradengleichung lautet y gleich minus 2 Drittel x plus 4. Damit ist auch die fehlende Koordinate des Punktes c bekannt. Setzt man den gegebenen Scheitel s in die Scheitelpunktform der Parabel ein, fehlt nur noch die Öffnung a. Da inzwischen auch der Punkt C bekannt ist, lässt sich die Öffnung A berechnen. Mit all diesen Angaben sollte der Punkt D einfach zu bestimmen sein. Viel Erfolg!